A ah, wie All in One. Eine All in One-Windel ist eine Komplettwindel. Sie hat die Überhose schon außen und sie hat den saugenden, den saugenden Windelteil und Saugeinlagen auch schon hier innen drin. Eine Komplettwindel besteht eben dann auch schon aus den Windeleinlagen, die angenäht sind. Es gibt unterschiedliche Materialien und es gibt unterschiedliche Formen. Es gibt auch unterschiedliche Verschlüsse. Es kann ein Klettverschluss sein. Es kann aber auch ein Druckknopfverschluss sein. Bei einer Komplettwindel musst du dich gar nicht mehr um besonders viel kümmern. Sie wird einfach nur dem Kind angelegt und fertig.